Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen zusammen. Ich freue mich natürlich auch, dass die Politik hier vertreten ist. Das ist für uns relativ wichtig. Nicht nur das Thema ist wichtig, sondern eben, dass wir auch die entsprechende Unterstützung nicht nur im Wissenschaftsbetrieb, sondern eben auch durch die Politik erfahren, wie das in anderen Bundesländern ja schon der Fall ist. Ich würde jetzt an der Stelle, wie Frau Kretsch hat das ja schon gesagt, ich komme aus zwei Institutionen, dem Leih Forschungszentrum für Zivilisationserkrankungen der Universität Leipzig und der Hochschulen mit weiter. Ich würde mich im Folgenden eher auf Entwicklungen konzentrieren, die eher an der Universität Leipzig beheimatet sind, weil wir dort seit 10 bis 15 Jahren schon das Forschungsdatenmanagement in diesem Forschungszentrum betreiben und sehr erfolgreich betreiben. Beginnen möchte ich mit einem kleinen, relativ simplen Prinzip, das wahrscheinlich jeder schon durchlaufen hat. Das Data Confusion Principle habe ich das genannt. Auf der X-Achse sehen Sie sozusagen die Zunahme an Daten, auf der Y-Achse die Zunahme an Konfusion. Soll also heißen, je mehr Daten Sie irgendwie bekommen, desto höher die Konfusion, mit der Sie irgendwie konfrontiert sind und mit der Sie irgendwie leben müssen. Und die Frage ist, warum ist das so? Na, es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Das Datenvolumen, das wir jetzt aus der Grafik irgendwie ableiten können, ist nur ein Grund. Ja, andere Gründe sind zum Beispiel die Heterogenität der Daten, die uns da doch, äh, ziemlich, ähm, die da doch ziemlich zu Buche schlagen, äh, zum Beispiel die unterschiedlichen Datengranularitäten, das wird der eine oder andere auch schon äh, erfahren haben, aber zum Beispiel auch äh, Formate, Strukturen, äh, Schemas, sagt der Informatiker dazu, und natürlich die Semantik der Daten, die immer unterschiedlich sein kann. Das heißt, die fehlende Interoperabilität äh, ist für uns ein starker Grund dafür, äh, doch äh, die Daten nicht wirklich gut integrieren zu können. Ein weiterer Grund, der dem entgegenschlägt, sind, dass also kaum umfassende Metadaten verfügbar sind. Das heißt, die Metadaten zu den Daten, die fehlen meistens. Wenn man die Metadaten nicht hat, erkennt man die Daten nur oft schlecht und kann die dann entsprechend auch nur schwer auswerten. Ein weiterer Punkt ist die unklare Datenherkunft. Ja, die entsprechenden Datenquellen sind das ist jetzt etwas gefühlt äh, mit entsprechenden äh, Sicherheiten belegt, das heißt, äh, bestimmte Datenquellen, denen vertraue ich eher als anderen Datenquellen, Und wenn ich die Datenquellen hinterher nicht mehr kenne, wo die Daten wirklich hergekommen sind in einem Integrationsszenario, äh, dann kann ich also nicht mehr genau sagen, äh, mit welchen Sicherheiten ich hier entsprechend umgehen möchte, gerade wenn es widersprüchliche Daten sind, die ich irgendwie auflösen muss. Und natürlich äh, ein großer Punkt, äh, äh, vielfach gibt es also gar keine Dokumentation darüber, wie die Daten entsprechend generiert worden sind und äh, hinterher auch verarbeitet äh, worden sind, auch wenn es nur eine entsprechende Vorverarbeitung ist. Ähm, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir also generell vorgehen. Ne, dieser traditionelle Weg, ähm, jeder macht sozusagen sein eigenes ähm, Experiment und generiert seine eigenen Daten. Ja, das kennen Sie quasi alle. Ähm, fängt also an mit dem entsprechenden ähm, Experiment, mit der Planung des Experiments, das sehr hochspezifisch ist, sich an der Fragestellung des Experiments, das Sie entsprechend untersuchen wollen, äh, ausrichtet. Ja, die entsprechende Fragestellung, die Hypothese, die Sie untersuchen wollen, darauf ist das Ganze fokussiert. Danach geht es in die Feldarbeit. Sie erzeugen die Daten in dem Experiment oder in der Studie. Es muss nicht mal ein entsprechendes Experiment sein. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger mit der Datenkuration. Ja, Datenkuration ist also die Überprüfung, die Validierung der entsprechenden Daten. Das fällt manchmal ein bisschen zusammen mit der Datenanalyse. Aber die Daten am Ende bleiben natürlich unkuriert. Das heißt, jeder fängt nochmal von vorne an versucht, die entsprechenden Daten zu kurieren. Das wäre sozusagen das, was wir irgendwie vermeiden wollen. Und am Ende werden natürlich die Ergebnisse publiziert und nur die Ergebnisse, die Tabellen, die Grafiken stehen am Ende irgendwie zur Verfügung, aber die entsprechenden Daten, die wir dazu verwendet haben, die sind kaum verfügbar. Und dann generieren sich ein paar Fragen, was passiert zum Beispiel, wenn Jemand wissen möchte, wie die Daten entsprechend erzeugt worden sind. Naja, dann ist immer die Standardantwort, dann guck doch in das Papier, in die Publikation, da gibt es einen Abschnitt, äh, Materials und Methods, da steht das alles drin. Da steht bei weitem natürlich nicht alles drin, da steht ein grober Überblick drin. Ja? Ähm, mehr kann ich da kaum äh, daraus entnehmen. Ich kann zumindest nicht entnehmen, wie konkret die Daten erzeugt worden sind. Wer hat die Daten entsprechend äh, aufgenommen? Wie sind die einzelnen Daten wirklich aufgenommen worden? Mit welchem System sind die aufgenommen worden? Ja, ähm, was bedeuten die einzelnen Datenelemente? Das finde ich da definitiv nicht in dem Papier drin. Ja, also die Fragen nach den entsprechenden Metadaten zu den, wenn man eine Studie haben, nach den entsprechenden Fragen oder Parametern, die Sie, äh, zu denen Sie die entsprechenden Daten aufgenommen haben. Natürlich auch solche sagen, wie die Daten überhaupt geprüft worden sind. Nach welchen Kriterien haben Sie die Daten einfach geprüft, validiert? Finden Sie nirgendwo, nicht mehr in der Publikation. Ja, und wie die Daten dann auch kuratiert worden sind. Nicht nur geprüft, sondern eben entsprechend auch kuratiert worden sind. Und ähm, auch der Punkt, wie die Daten an, am Ende analysiert wurden. Sie haben nur die Ergebnisse, die Tabellen, die Grafiken, aber die Skripte, die finden Sie quasi nirgends. Ja, ähm, das ist so eine Blackbox meistens und das wollen wir eigentlich vermeiden. Und ein weit wichtiger Part ist natürlich, was passiert eigentlich, wenn das Projekt beendet ist, wenn es keine Förderung mehr gibt. Ja, typischerweise beantragen wir das Projekt, läuft drei Jahre. Da werden Daten erhoben, ja, der Doktorand, der ist vielleicht in so einem Projekt, wenn er Glück hat, involviert. Manchmal hat er auch sein eigenes Projekt, da muss er sich versuchen, irgendwie durchzuschlagen. Und am Ende, ähm, wo sind denn dann die Daten? Wenn ich mit den Daten umgehen möchte, ja, ich habe die Publikation gelesen, wo kann ich jetzt auf die Daten zugreifen? An wen muss ich mich wenden? Gibt es da jemanden, einen Ansprechpartner oder gibt es ein System, an dem ich mich irgendwie anmelden kann und entsprechend nachgucken kann, was für Daten überhaupt verfügbar sind? Ja. Ähm, kann ich weitere Abschlussarbeiten, es müssen nicht nur ähm, Promotionen sein, es können auch Masterabschlüsse sein, es können Bachelorarbeiten sein oder Diplomarbeiten, in Dresden gibt es noch die Diplomarbeiten. Ähm, wo kann ich die Daten dafür verwenden, ähm, um solche weitergehenden Auswertungen zu machen, die mir sozusagen im Sinn schweben. Ja, ähm, und das ist ähm, ein großer Punkt, der im Moment ähm, nur schwer möglich ist. Ähm, wie gehe ich da bisher vor? Na, Im Wesentlichen ähm, gibt es hier mehrere Ebenen. Ähm, das Simpelste ist natürlich, es gibt gar kein Data-Sharing, das heißt ähm, die Daten verbleiben einfach äh, bei dem Datenproduzenten, ja, bei dem Doktoranden auf dem Rechner, der die Daten erzeugt hat und äh, verschwinden wahrscheinlich irgendwann, wenn der Administrator den Rechner neu macht, ja, platt macht, ähm, weil es gar keine wirkliche Übergabe gibt. Dann die nächste höhere Ebene ist, wir können das schon teilen in der Arbeitsgruppe, wir haben also ein entsprechendes Verzeichnis, wo die Daten abgelegt sind, die anderen wissen von den Daten, in der Hoffnung, dass die Daten auch entsprechend annotiert sind, nicht nur die Rohdaten dort zur Verfügung gestellt werden. Dann weitergehend in der Abteilung, im Klinikum, ja, das bezieht sich jetzt auf die entsprechenden medizinischen Daten beispielsweise, gilt aber für jede andere Institution ebenso. Ein Punkt, der ähm, immer wieder aufkommt, ähm, wir treffen uns ja auf Konferenzen, ja, ähm, auf Tagungen wie heute beispielsweise ja, und wenn Sie dann hören, ähm, da gibt es jemanden, der geht mit solchen Daten um, dann wird dann entsprechend äh, angefragt und dann gibt es einen Austausch, ja, gibt es Kooperationen äh, und dann kann man sich entsprechend über diese persönlichen äh, Kontakte entsprechend austauschen. Aber darüber hinaus gibt es also auch schon äh, Zugriffsbeschränkte Repos Repositorien oder frei verfügbare Daten in der Repositorien. Ja, vielleicht gibt, kennt der ein oder andere in dem medizinischen Bereich, bioinformatischen Bereich, den Gene Expression Omnibus und das Dryad Repository, wo man seine Daten ähm, einfügen kann. Darüber hinaus, ich will auch noch ein bisschen was erzählen zum Leipzig Health Atlas, kann man dort auch seine Publikationsdaten äh, einbringen. Und dann müssen wir uns natürlich fragen, welche Daten? Geht es nur um Publikationsdaten oder um welche Daten gibt es denn eigentlich? Ja, also Publikationsdaten sind die Daten, die dann am Ende wirklich zur Publikation geführt haben. Es gibt mehrere Arten von Daten, die hier eine Relevanz haben. Zum einen haben wir die Projektbeschreibung, also ganz allgemein die Projektbeschreibung. Ja, das können sowas sein, so Studienziel, Ein- und Ausschlusskriterien für solche Studien, die Sie ähm, äh, erzeugt haben und durchgeführt haben. Das Einzugsgebiet ist immer relevant. Also das ist ein klassischer Fall äh, von den Daten, die Sie in der Section Matthias zum Merfels finden. Dann natürlich die Metadaten des Metadaten finden Sie quasi nicht zu den einzelnen, in den einzelnen Abschnitten der Publikation. Das heißt, hier eine konkrete Beschreibung der einzelnen, wenn Sie eine Tabelle haben, der einzelnen Spalten. Was bedeuten denn die einzelnen Daten? Gibt es eine übergreifende semantische Ebene, ich will jetzt nicht sagen Ontologie, ja, die diese Datenspalten entsprechend beschreiben? Dann haben wir so wie abgeleitete Daten. Jetzt kommen wir schon direkt zu den Daten. Ja, also wir sagen dazu auch Derivate, sowas wie Befunde, die auf Basis von Bilddaten beispielsweise entstehen ja, oder Scores, die Sie berechnen können. Das Simpleste das kennt quasi jeder, den BMI, den Body Mass Index, ja, der auf Basis von Gewicht und Körpergröße entsteht. Sie müssen also nicht mehr die, die Basisdaten, Körpergröße und Gewicht wissen, aber den, ähm, den Score, den können Sie quasi hier abgreifen. Es gibt noch weitere Scores, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte. Und natürlich die letzte Ebene, detailliertere Ebene, die detaillierteste Ebene, die qualitätsgesicherten Rohdaten. Das ist der wichtige Punkt, qualitätsgesichert, denn die wirklichen Rohdaten, die Einzeldaten, die Dokumente, die Sie alle ähm, äh, angefertigt haben, die Sie dann hinterher auch äh, integriert haben, die wollen Sie wahrscheinlich nicht wirklich weitergeben. Ja, ähm, aber es geht äh, um diese Arten, auf die Daten wollen wir sozusagen irgendwie zugreifen lassen wollen. Und dann ist die Frage, wenn wir schon die Daten wir zur Verfügung stellen wollen, warum tun wir denn uns einfach so schwer bisher? Ja, es geht im Wesentlichen im medizinischen Bereich um personenbezogene Daten, manchmal gibt es auch Informationen über Unternehmen in anderen Bereichen. Ja. Nicht alles ist open oder kann open gemacht werden. Aber das ist nur ein Grund. Der weit größere Punkt ist, wir haben also kaum Infrastrukturen dafür. Ja. Und Infrastrukturen, die beziehen sich eigentlich auf die vier Kriterien, die Sie wahrscheinlich auch alle schon kennen. Die Daten sind oft nicht auffindbar. Ja, das hatte ich vorhin gesagt, wir brauchen also entsprechende Ansprechpartner oder Systeme, damit Sie überhaupt darauf zugreifen können, damit Sie überhaupt wissen, dass diese Daten verfügbar sind. Dann müssen wir natürlich nicht nur wissen, dass die Daten da sind, Sie müssen auch versuchen, irgendwie auf die Daten zu, zu, zu, zuzugreifen. Ähm, die Interoperabilität spielt hier eine Rolle, das hatte ich kurz ausgeführt. Ja. Daten sind typischerweise heterogen, wir brauchen also eine eine Schicht, die uns sozusagen die Daten integriert, und integriert, homogenisiert und natürlich ein wichtiger Punkt, gerade wenn es um solche personenbezogenen Daten geht, wenn, es die, Daten, wenn die Daten per se nicht open verfügbar sind, offen verfügbar sind, dann braucht man natürlich Regeln, die eine Weitergabe hier regeln. Ja, also dass ganz klar gesagt wird, unter welchen Bedingungen darfst du die Daten einfach nutzen. Und... Das sind im Wesentlichen diese vier, Fair diese vier Kriterien, bilden die FAIR-Kriterien, die FAIR-Prinzipien, die allgemein als Voraussetzung für ein gelungenes, erfolgreiches Data-Sharing gelten. Und dann müssen wir uns fragen, jetzt habe ich sehr negativ geredet, Gibt es das denn alles noch nicht? Ähm, naja, es gibt äh, seit mehreren Jahren, seit vielen Jahren, ähm, zumindest im medizinischen Bereich, ähm, in den epidemiologischen Studien, wie zum Beispiel die Cora-Studie in Augsburg, SHIP in Greifswald oder Ganymede in Greifswald, aber auch äh, das Leibforschungszentrum, die verschiedenen Live-Studien, äh, die nationale Gesundheitsstudie, äh, Bestrebungen, diese Daten auch verfügbar zu machen, ohne den, in dieser Wissenschaftscommunity. Und die CORA-Studie hat bereits in der Mitte der 90er Jahre damit angefangen. Das heißt natürlich am Anfang mit der entsprechenden Feldarbeit, aber dann auch gleich die Daten und in dieser Wissenschaftscommunity -Wissenschafts zur Verfügung zu stellen, damit die gemeinsam ausgewertet werden, ne? kollaborativ. Ich werde ein bisschen was zu live natürlich sagen, weil ich das ganz gut kenne. Ich werde ein bisschen was sagen zu dem Leipzig Health Atlas. Das ist also eine Plattform, die genau darauf abzielt, die Daten zur Verfügung zu stellen. Es gibt diese... Deutschlandweite Medizininformatikinitiative und äh, dazu wurde schon etwas gesagt, zu den nationalen Forschungsdateninfrastrukturen, das würde ich sozusagen hier ähm, ähm, rauslassen. Äh, kommen wir vielleicht zu den ähm, Voraussetzungen für so ein Data-Sharing. Ja, wir hatten uns die, die FAIR-Kriterien äh, uns angeguckt gerade. Es gibt natürlich darüber hinaus noch weitere ähm, Voraussetzungen, äh, die ich eingeteilt habe in äh, Aufbauorganisationen und Ablauforganisationen, also organisatorische Infrastrukturen, die sie vorhalten müssen, um so ein Data-Sharing überhaupt äh, durchführen zu können. Und natürlich, das interessiert uns Informatiker natürlich irgendwie am meisten, die technischen Infrastrukturen, die es überhaupt ermöglichen, ja, dass sie auf die Daten zugreifen können. Aber gucken wir uns zuerst die organisatorischen Infrastrukturen an. Da gibt es schon seit äh, langer, langer Zeit ein... Ähm, ein Referenzmodell, ISO-zertifiziert, das nennt sich das OIS, das Open Archiving Information System, das eigentlich in drei Kategorien einteilt. Da haben wir die Datenproduzenten, da haben wir hier einen Mittelblock, das das ganze Datenmanagement macht und die Datenkonsumenten, die dann auf die Daten, die zusammengefassten Daten zugreift. Ich zeige Ihnen auch, wie das im Live-Forschungszentrum abgebildet ist. Hier sehen Sie auch die drei Kategorien, die Datenproduzenten, das sind unsere Studien und die Datenkonsumenten sind unsere Wissenschaftler, die die Daten hinterher auswerten wollen das geht äh, antragsbasiert, Die müssen also einen Antrag schreiben, äh, das wird äh, diskutiert in diesem Use and Access Board und äh, dann werden die Daten entsprechend zielgerichtet für, die, für das entsprechende Auswertungsprojekt ausgereicht. Ähm, das haben wir auch modelliert in so einem schönen Prozess, ähm, da werde ich nicht viel dazu sagen. Hier müssen Sie nur wissen, es gibt auch technische Infrastruktur, die dazu notwendig sind, ähm, wie zum Beispiel zum Metadatenrepositiv und die Forschungsdatenbank, äh, um darauf zuzugreifen. Wir haben in Live, ähm, am Live-Forschungszentrum so ein metadaten das uns erlaubt, die Daten äh, entsprechend zu kategorisieren, zu beschreiben und äh, damit äh, als eine Voraussetzung zu schaffen, um die Daten hinterher auch ausreichen zu können. Äh, wichtig ist, dass die, Daten nicht nur, die Metadaten nicht nur in einem so einem System vorgehalten werden, sondern dass sie diese Metadaten auch möglicherweise mitnehmen können. Ja? Viele Wissenschaftler sind einfach noch so organisiert, dass sie die Daten ähm, vorhalten. Dann gibt es natürlich ein Datenportal, das Sie benutzen können, um die Daten durchzusuchen, welche Daten überhaupt verfügbar sind. Hier zum Beispiel die Blutdrücke und Sie können natürlich Ein- und Ausschlusskriterien spezifizieren, um hinterher die entsprechenden relevanten Daten zu finden. Also hier sehen Sie beispielsweise, wie viele Daten, wie viele Fälle haben wir in unserer Datenbank verfügbar. Natürlich brauchen Sie auch auf der rechten Seite die, das Projektmanagement, die Auswertungsprojekte, die Sie eben entsprechend spezifizieren wollen. Auch dazu brauchen Sie ein System, das müssen Sie entsprechend äh, äh, vorhalten. Hier das System, das wir benutzen, ermöglicht es gleich, den Datenexport vorzunehmen. Und diese Auswertungsprojekte, die sind einfach public. Sie können einfach gucken, welche Auswertungsprojekte durchgeführt worden sind. Ähm, dann noch ganz kurz, wenn ich noch darf, ähm, eine Minute. Äh, was zum Data Datashank mit dem Leipzig Health Atlas. Hier haben wir also so eine zentrale Verwaltungsplattform äh, erzeugt äh, und die nicht nur Projektdaten und äh, Publikationsdaten aufnimmt, sondern eben zum Beispiel auch Stat statistische Analysemethoden, Modelle und ganz wichtig solche Demonstratoren. Ähm, das ist die Webseite, da gehe ich nicht weiter drauf ein, aber Demonstratoren wichtig. Sie wollen hinterher auch nicht nur ihre äh, Algorithmen zur Verfügung stellen, ja da gibt es ja zum Beispiel das GitLab oder das GitHub-System, sondern Sie wollen Demonstratoren bauen, damit das von anderen Leuten verwendet werden kann. Also zum Beispiel die Handkraft kann hier nachgeprüft werden unter zum Beispiel solchen Normwertkurven und Sie können sich dort individuell auch verorten, ja, wenn Sie sozusagen vergleichbare Projekte haben. Dasselbe können wir machen mit raumzeitbezogenen Analysen. Hier haben wir das zum Beispiel mit der Handkraft gemacht wir können. Also sagen, wo wohnen denn, denn die stärksten für unsere Studie bezogen auf unsere Studie bezogen die stärksten Probanden? in Leipzig, ja, die Leipzig-Kapitulation. Das können wir natürlich auch zum Beispiel mit dem BMI machen, die Kategorien, die hier äh, entsprechend abgetragen, die Häufigkeit zu den Kategorien abgetragen sind. Dann noch ein Wort zur Medizininformatik-Initiative. Ich bin gleich fertig. Ähm, Im Wesentlichen der Unterschied äh, zu Live und dem, zu dem ähm, Leipzig-Health-Atlas ist, ähm, hier haben wir eben keine zentrale Forschungseinheit, sondern hier haben wir eine verteilte Forschungsdatenlandschaft, verteilte Forschungsdatenrepositorien, die wir hier zusammenbringen wollen. Es gibt mehrere Konsortien, die ich gegründet habe. Vier Stück davon wurden gefordert. Wir in Leipzig sind an einem Konsortium, das Smith heißt, beteiligt. Und die Idee ist hier, Regeln zu schaffen und Infrastrukturen zu schaffen. Auf die Infrastrukturen gehe ich nicht weiter ein, aber wichtig ist, dass wir hier die Regeln schaffen. Wir haben also zum Beispiel an so einer übergreifenden Musternutzungsordnung gearbeitet, die es eben erlaubt, die genau festschreibt, was zu tun ist und wie auf die Daten wie zugegriffen werden kann. Dann gibt es eine Infrastruktur, da gehe ich vielleicht nicht so sehr darauf ein, äh, verteilte Infrastruktur, um die Daten aus diesen verteilten Datenwipersen zusammenzubringen. Wir haben das bezeichnet als Personal Health Train. Das kann man sich wirklich vorstellen als Zug, der für, äh, über die verschiedenen Stationen fährt und die Daten einsammelt dort berechnet. Und dies werden nicht die individuellen Daten weitergegeben, sondern Zwischenergebnisse. Das heißt, der Datenschutz ist also hier, äh, spielt hier nicht mehr so die große Rolle. Und... Ähm, dann nur ein Slide, da werde ich sozusagen nicht weiter darauf eingehen. Ähm, natürlich äh, habe ich Ihnen jetzt nur Ergebnisse gezeigt, die in Leipzig entstanden sind. Ich bin ja, wie gesagt, auch in Midweider tätig. Wir würden also versuchen, ähm, die Entwicklung, die wir in Leipzig vorgenommen haben, auch in äh, Midweider anzuwenden. Midweider ist jetzt eher weniger bekannt für Medizininformatik, Bioinformatik, sondern eher wahrscheinlich für Forensik. Äh, und auch da wird man natürlich entsprechende Infrastrukturen äh, schaffen wollen, die wir dann in dem Konsortium NFD for Crime auch einbinden wollen. Und damit bin ich eigentlich am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und für die Möglichkeit, dann doch am Ende noch durchzukommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kirsten. Sie sind sehr schön in Ihrem Vortrag erstmal von der Theorie in die Praxis gekommen. Und wir haben dann gemerkt, dass es schon so viele Ansätze bei Ihnen gibt, wir hätten gerne noch mehr in Zeit eingeräumt, aber wir haben noch andere interessante Sachen. Trotzdem ist Gelegenheit, noch ein paar Fragen an Herrn Kirsten zu stellen. Ich hätte eine Frage. Sie haben gesagt, Sie haben ein Metadatenrepositorium und ein Datenrepositorium. Inwieweit kommen die Metadaten da vom einen zum anderen oder ist es einfach miteinander integriert? Das sind zwei Systeme, das und zwei Systeme, die auch miteinander interagieren über die entsprechenden Links. Ja. Also es kommen keine Daten in das Datenrepositorium ohne die entsprechenden Metadaten in den anderen. Ja. Weitere Fragen? Dann hätte ich heißt das korrekt. <lacht> äh, ist die Nutzung der Repositorien Pflicht in Live für alle Forscher? Wie meinen Sie Pflicht? Ah. Also Live ist ja eine große Initiative, genau, soweit klar. ich weiß. Nicht also Pflicht in dem Sinne, dass man seine Daten dort einspeisen muss und dann über das Antragsverfahren, das ich ganz kurz ausgeführt habe, auf die Daten zugreifen muss, ja. Also Sie können dort nicht vorbei, Sie müssen aber nicht. Also das heißt, Sie, wenn Sie keine Fragestellung haben, keine Hypothesen zu validieren haben, dann brauchen Sie keinen Antrag stellen. Gut, davon gehe ich natürlich mal aus, dass die Forscher das tun möchten. Wie viele Leute, wie viele Studien sind involviert? In also wir haben jetzt sechs Studien, sechs groß angelegte Studien dort involviert, integriert und wir haben etwa etwas mehr als 500 Auswertungsprojekte bislang spezifiziert und auch diese an Durchführen sind. Ist noch eine, Frage. eine letzte Frage ist noch möglich, ansonsten dann... Gespräche in der Pause, die, aber gerne noch eine Rückfrage. Wie, wie schwierig ist es, die Infrastruktur zu verstetigen? Ich meine. Das, da treffen Sie den wunden Punkt. <lacht> ähm, ich hatte ja gesagt, äh, wir ähm, haben nicht nur technische Infrastrukturen, sondern auch organisatorische Infrastrukturen. Das heißt natürlich, wir brauchen ein paar Leute, die da sitzen, äh, die die Daten auch entsprechend ausreichen. Das geht nicht alles vollautomatisch, weil natürlich die die Rückfragen, die da kommen von den entsprechenden Wissenschaftlern, die müssen irgendwie beantwortet werden und das lässt sich nicht alles automatisiert über technische Systeme machen, sondern da muss es jemanden geben, der auch das Hintergrundwissen hat und das lässt sich über solche Systeme nicht, nicht abbilden. Wir sind natürlich dabei, das zu versuchen zu verstetigen, ähm, laufen natürlich auch über alle Hürden. Also das ähm, ja, ist ein Punkt. Dann herzlichen Dank für Ihren Vortrag und auch für Sie ein herzliches Dankeschön mit ja. sächsischen Pralinen. Herzlichen Dank. Am Schreibtisch, wenn Sie bei ja. neuen Vorträgen sind, möge Sie ihn helfen.